Ich würde jetzt gerne für die Aufnahme quasi das, das, das, den Punkt mit dem Hate Speech noch mal ganz kurz aufgreifen. Dadurch, dass ich ja Medienpädagogin bin, habe ich auch eher so einen medienpädagogischen Zugang zu dem Thema. Das heißt, für uns steht ganz klar am Fokus, Kinder, Jugendliche oder auch andere Zielgruppen darin zu begleiten, wie man im Prinzip selbstbestimmtes Netz nutzen kann und eben auch mit, ich sage jetzt mal, eher negativen Phänomenen umgehen kann. Für uns ist weniger am Fokus, eine klassische politische Bildungsarbeit zum Beispiel zu machen. Das heißt auch für uns, dass wir einen sehr, sehr neutralen Zugang zu diesem Thema haben. Sie wissen ja bestimmt, also gerade dieses Hate Speech Thema ist extrem politisch aufgehitzt und wird von vielen auch sehr extremen Seiten sehr kontrovers diskutiert. Das ist tatsächlich gar nicht so sehr im Fokus, sondern das zeige ich jetzt so ein bisschen Schritt für Schritt. Uns geht es eigentlich so ein bisschen darum, was so, liegt so unten drunter und wo kann man da so ein bisschen ansetzen, um einfach auch den Kindern und Jugendlichen so ein bisschen mehr die Mechanismen dahinter deutlich zu machen. Einsteigen in das Thema möchte ich gerne hier auch wieder Achtung, es werden sehr derbe Ausdrücke jetzt wahrscheinlich kommen, mit einem kurzen Clip und zwar ist das oder ist dieser junge Herr Tarek, ähm, der ist ein YouTube-Star, vielleicht kennen ihn einige von Ihnen, ähm, der hat einfach mal so ein paar ähm, Kommentare, oder in dem Fall ist es tatsächlich schon Hate Speech, äh, vorgelesen, die er so bekommen hat. Ähm, das ist ein ganz kurzer Clip und den zeige ich einfach mal kurz. Ich hoffe, das klappt jetzt auch gleich mit dem Ton. Meine Eltern haben nun die Nachgeburt aufgezogen, die Schlampe. Lass diese Hohensöhne verrecken, die Diese dreckige Hure müsste von fünf schwarzen gleichzeitig vergewaltigt werden. Chili, Wir werden uns bei dem Thema einfach nicht einig. Deine Sprüche sind ein absolutes No-Go. Sorry, aber kein Bock auf deine Quatsche. Den Unterschied merkst du selber, oder? Nochmal. Genau, und damit äh, habe ich Ihnen auch tatsächlich Eltern gar nicht nochmal, ja. das No Hate Speech Movement zeigen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Da steckt eine ganze Kampagne und Webseite dahinter. Die setzen sich eben vor allem auf einer so einer Kampagnenebene dafür ein, dass es nicht so viel Hate Speech im Netz gibt. Die haben zum Beispiel so verschiedene Grafiken, die man dann unter Hate Speech zum Beispiel posten kann, so als Gegenkommentarsachen. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen. Ist, glaube ich, auch eher was für Erwachsenenarbeit ähm, tatsächlich. Genau. Ähm, um nochmal hier zurückzukommen, äh, das einzuordnen, also von Hate Speech spricht man in dem Sinne eigentlich erst so seit vielleicht 2015, 2016 als die sogenannte Flüchtlingskrise nach Deutschland kam, also da gibt es einen ganz unmittelbaren Zusammenhang, also dass insbesondere viel Hate Speech, ähm, Anti-Geflüchtete vor allem verübt wird, um das nochmal einzuordnen äh, und generell ist es auch so, dass es eigentlich so ein Phänomen ist, was jeder im Prinzip irgendwie schon mal gehört hat, vielleicht auch selbst schon mal gesehen hat im Netz, äh, was eine relativ hohe Verbreitung auch hat. Was ist denn jetzt eigentlich Hate Speech? Das macht es in der Definition äußerst schwierig, weil es ist nach wie vor nicht einheitlich definiert. Wenn man sich mal verschiedene Definitionen anschaut, dann ist meist die Definition, die so ein bisschen einheitlich ist, dass man sagt, okay, Hate Speech ist Hassrede im Netz erstmal, also nicht in der analogen Welt, und auch, dass es sich gegen bestimmte Personengruppen richtet, also nicht unbedingt gegen einzelne Personen, sondern... Personengruppen, im Sinne von, dass man eine gesamte Gruppe ähm, verunklimpft oder äh, beleidigt. Äh, wenn es jetzt gegen eine einzelne Person wäre, dann würde man eher vom Straftatbestand der Beleidigung sprechen. So grenzt man das meist so ein bisschen ab. Ähm, das bedeutet eben auch, dass es sowohl strafbare als auch nicht strafbare Aussagen einbezieht, eben weil es gibt keinen Hate Speech Paragraph oder sowas im äh, Strafgesetzbuch. Das heißt, man muss immer gucken, wo kann man das so ein bisschen zuordnen. Es kann also auch sein, wenn Sie es mit einer sehr derben Aussage zu tun haben, dass es einfach unter die Meinungsfreiheit auch fällt. Ähm, jetzt kommt wahrscheinlich auch gleich die Frage, okay, ähm, wann ist es denn irgendwie strafrechtlich relevant? Das können zum Beispiel diese Paragraphen sein, also wenn es ganz klar Volksverhetzen zum Beispiel ist, äh, wenn es irgendwie zu Straftaten aufruft oder diese billigt ähm, oder Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet werden. Wenn es eher so eine, sag mal klassische Beleidigung ist, gibt es dafür auch diesen Paragraph 185 im Strafgesetzbuch. Der würde dann im Prinzip besonders ähm, gültig sein. Ähm, ja, warum ist das irgendwie problematisch mit dem Hate Speech? Ja. Ähm, ja, also ich selbst bin keine Juristin, deswegen kann ich das jetzt gar nicht so genau einordnen, aber das sind tatsächlich eher, die ich jetzt gerade gezeigt habe, die Paragraphen, die da besonders oft herangezogen werden, wenn man sich mal so Fälle anguckt, die mit Hate Speech im Zusammenhang stehen und wo es auch schon zur Verurteilung gekommen ist. Genau. Deswegen kann ich Ihre Frage so in der Form gar nicht so konkret beantworten. Das müsste man einfach mal einen Juristen fragen. Beziehungsweise wäre das ja in diesem Fall auch tatsächlich nicht gegen eine ganze Personengruppe, es sei denn, man sagt, es ist gegen das Volk der Türken ja, oder so. Ähm, genau, dann ist das sowieso noch mal quasi kein Hate Speech in dem eigentlichen Begriffssinn. Genau, also dass da kommen wir so ein bisschen jetzt Schritt für Schritt hin. Ein bisschen kann man es auch schon aus diesen Schimpfworten, die wir gerade eben gesammelt haben, erahnen, in welche Richtung das geht. Ähm, das betrifft äh, in der Regel immer so ähnliche Personengruppen. Ähm, genau, aber da habe ich gleich auch noch mal eine Folie dazu. Ähm, das haben Sie schon gesagt, dass Sie sozusagen als Nichtjuristin da. Auch nicht zu sagen können, würde mhm. ich aber ähm, vielleicht, ich stelle mal die Frage ja. in welchem Verhältnis steht es zu, zur ähm, Diskriminierungsgesetzgebung bzw. Antidiskriminierungsgesetzgebung. also gibt das, ja das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, auch das in Bildungskontexten allerdings nur beschränkt auch ähm, ähm, Anwendung findet, mhm. ähm, und wo es eben genau auch um die ähm, Zuordnung zu bestimmten Gruppen geht oder bzw. die beleidigung von bestimmten Gruppen und wo es auch eine ein äh, Tatbestand gibt der direkten Diskriminierung mhm. durch solche Äußerungen, äh, wo dann äh, der Belästigungsparagraf mhm. zum Beispiel Anwendung findet. Also, das ist auch noch eine Rechtsgrundlage, die mhm. mir dazu einfallen würde. Ja. Allerdings ist der Geltungsbereich eben speziell jetzt auf äh, Arbeitsverhältnisse äh, zugeschnitten. Mhm. Mhm. Ja, auch da kann ich jetzt keine hundertprozentige Aussage dazu, dazu treffen. Es gibt sicherlich noch viel weitere als die jetzt hier, aber das sind so die, wenn ich das mal verfolge, die oft zur Rate gezogen werden. Und ähm, ja, es ist tatsächlich auch so, wenn man mit Leuten spricht, die vielleicht auch oft von Hate Speech betroffen sind, auch Tarek habe ich in Berlin mal persönlich kennengelernt, die melden natürlich auch immer diese Mitteilungen, die sie da so bekommen oder Kommentare und die sagen halt auch selbst, sie sind manchmal so ein bisschen unzufrieden mit dem, was wir da auch gesetzlich zur Verfügung haben, dass... Eben auch manche Sachen, wo Sie jetzt selbst sagen, ich kann es nicht beurteilen, aber ähm, das ist eigentlich schon ein bisschen, voll, also es ist schon volles ähm, und es kam da eben nicht, also das wurde dann eher als nicht äh, das Strafgesetzbuch betreffend eingestuft. Also das ist da so ein bisschen, auch glaube ich, ganz schwierig generell das Thema greifbar. Genau, ich würde mal zum, oder war hier hinten eine Meldung noch? Nee. Ähm, zu, dem, äh, zu der Fragestellung, komm okay, warum ist das irgendwie äh, gefährlich oder was ist so problematisch daran? Das ist eine ganz klare Form der Gewalt, die in dem Fall digital, wenn man jetzt mal an dieser eigentlichen Definition so ein bisschen dranbleibt, äh, ausgeführt wird. Ähm, es ist eben ähm, eine Gewalt, die sich logischerweise auch in der analogen Welt fortsetzen kann. Und warum wir eben vor allem darin arbeiten, ist es halt für Kinder und Jugendliche auch ein Riesenthema. Äh, weil die natürlich tendenziell eher empfänglicher für solche Sachen sind. Also das betrifft zum Beispiel, und da sind wir schon ein bisschen an den Grenzen auch zu diesem Fake-News-Thema. Was ist, sind Fakten, äh, was sind irgendwie nur so Vermutungen oder Mutmaßungen? Also diese Trennung, das fällt uns, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, ja manchmal schon echt schwer, das zu unterscheiden. Das ist natürlich auch für heranwachsende ein großes Problem. Für Heranwachsende ist diese ganze, das ganze Thema Identitätsbildung natürlich auch ein Riesenthema. Das heißt, unserer Beobachtung nach teilen oder liken Sie natürlich manchmal öfter Sachen, eben um so ein bisschen dazuzugehören und gar nicht so aus inhaltlichen Aspekten des eigentlichen Postings heraus. Sie haben natürlich große Ängste oder Unsicherheiten, wenn alle darüber reden und sagen, uh, das ist irgendwie so ganz schlimm. Also all diese Facetten spielen da natürlich so ein bisschen auch mit rein. Und wenn man es jetzt mal politisch so ein bisschen sich anguckt, dann ist es auch so, dass gerade von sehr extrem politischen Strömungen manchmal auch die Postings, also da muss man schon die Postings und die Codes, die da drinstecken, auch verstehen. Das können in der Regel auch nur sehr geübte Menschen oder die da auch in dem Feld sich so ein bisschen auskennen. Und das ist halt für sie auch manchmal schwieriger zu entziffern. Tatsächlich. Genau, generell kann man das so das Gefühl haben, ja, Hate Speech wird irgendwie im Netz mehr toleriert als in der Offline-Welt. Hier ist es ganz oft so, wenn man sich mal Hate Speech Postings anschaut, dass die sehr oft auch von Menschen unter Klarnamen, also zum Beispiel jetzt bei Facebook, verübt werden. Also es ist gar nicht so, dass das alle irgendwie unter anonymen Fake-Profilen machen, sondern ganz oft unter Klarnamen. Was mich jetzt zu dieser Annahme so ein bisschen führt, dass, es, dass sie sich vielleicht irgendwie sicher fühlen oder das Gefühl haben, es wird irgendwie gar nicht so krass bestraft. Das ist halt auch in diesem Kontext, schwingt das so ein bisschen mit. Genau, jetzt kommen wir eher zu diesem, was kann ich denn ganz konkret machen dagegen. Ganz oben steht natürlich, Hater zu melden. Wir haben jetzt seit Januar dieses tolle neue Gesetz mit dem wunderschönen Namen Netzwerkdurchsetzung, nee, Durchsetzungsgesetz, was die Social Media Plattformen wie zum Beispiel Facebook, deswegen heißt es ja manchmal auch Facebook-Gesetz, ähm, dazu quasi äh, verpflichtet, ähm, Hasspostings oder auch rechtswidrige Inhalte generell in einer relativ kurzen Zeit zu löschen. Also offensichtlich recht, wie, rechtswidriges äh, müssen Sie innerhalb von 24 Stunden löschen und alle anderen Sachen, die irgendwie gemeldet werden, schon innerhalb einer Woche. Das war früher in der Praxis eher so, es hat schon so seine Zeit gedauert, ähm, führt jetzt, wenn Sie die öffentliche Diskussion ein bisschen dazu verfolgen, dazu, ähm, dass eben auch öfter mal Satire zum Beispiel gelöscht wird, ähm, es ganz viele Diskussionen zu dem Thema gibt, ist das irgendwie vielleicht schon so eine Art Zensur, also ist das ein Eingriff in die Meinungsfreiheit? Auf jeden Fall Sachen, die diskutiert werden müssen und es wird wahrscheinlich jetzt auch mal der neuen Regierung dann nochmal eine Überarbeitung dieses Gesetzes geben, weil auf den ersten Klick klingt das erstmal irgendwie gut, ja, schnell alles irgendwie löschen und raus aus den sozialen Netzwerken, aber auf der anderen Seite ist es eben auch der Schnitt der Meinungsfreiheit ganz klar, weil es natürlich auch immer von der anderen Seite wiederum genutzt werden kann, dass man Postings löscht und dann natürlich die Inhalte auch aus dem Netz verschwinden Genau, aber nichtsdestotrotz sollte man natürlich immer, wenn man so Sachen sieht, die irgendwie anstößig sind oder verunglimpfend melden im Netzwerk, gibt es ja in jedem Netzwerk die Funktion, das zu tun. Das ist so der erste Schritt. Das zweite ist, die Betroffenen natürlich zu unterstützen. Das kann man auf ganz verschiedene Arten machen. So das bekannteste ist vielleicht und eher auch was, was man vielleicht mit Erwachsenen sich noch mal näher anschauen kann, ist Gegenrede oder Counterspeech so als Begriff. Da hat auch die ähm, Antonio Amadeo Stiftung sehr gutes Material dazu, wer sich das mal ein bisschen näher anschauen möchte. Vielleicht auch mal mit Studierenden sich ein bisschen angucken. Das ist halt, wenn in meinem Kontext mit Kindern und Jugendlichen nicht so ganz einfach, weil da das sollte schon sehr eng begleitet werden und muss auch so ein bisschen eingeübt werden. Wir hatten auch in unserem allerersten Projekt tatsächlich die Vorstellung, okay, wir machen mit den Jugendlichen Gegenrede, also wir suchen uns mal krasse Postings raus und machen mal in unserem Projektrahmen, ähm, schreiben da mal was drunter. Ähm, und das ist halt, es ist wirklich ganz, ganz schwierig, also man muss vielleicht auch noch einordnen, wir sind meist in Projekten unterwegs, wo wir es ein bisschen mehr auch mit den sogenannten bildungsferneren Zielgruppen zu tun haben, da, ist, da fehlt manchmal auch so die Palette an Handlungsmöglichkeiten. Weil wenn wir sie fragen, okay, du hast jetzt hier dieses Posting, was würdest du da drauf schreiben, kommt ganz oft eine Gegenbeleidigung. Und das ist natürlich eigentlich das schlechteste Mittel der Wahl, deswegen, das, das braucht eine längere Zeit, das so ein bisschen aufzuarbeiten, wie man das machen kann. Also das wäre was, auch wenn Sie es selbst zum Beispiel für sich jetzt als Person sagen, nee, da will ich jetzt was dagegen setzen, ich weiß nicht, ob das jemand schon mal im Raum ausprobiert hat, also unter so einen richtigen Hate-Speech-Kommentar, und die Erfahrung mal gemacht hat, was da passiert. Da muss man schon ein bisschen darauf vorbereitet sein, weil im schlimmsten Fall kann es passieren, da kommt eine Menge gegen Wind wieder zurück. Da ist es glaube ich auch ganz sinnvoll, also auch gerade, wenn man selbst der Betroffene ist, wenn man, man hatte zum Beispiel so ein Video ins Netz gepostet und dann schreiben ganz viele Leute was ganz Blödes drunter. Jetzt nicht nur dein Video ist doof, sondern ne, man wird richtig angegriffen, vielleicht auch persönlich. Ähm, man sucht sich so ein bisschen Netzwerken, ein paar mehr Leute, die dann auch, dass man sich so ein bisschen organisiert macht, die Gegenseite ja genauso. Äh, also die Trolle, die sich dann zusammenfinden und dann ganz gezielt ähm, Aktionen äh, machen auf bestimmte Postings. Ähm, genau, also das, da muss man immer ganz genau überlegen, okay, wie weit gehe ich jetzt selbst auch, weil es ist im Zweifel natürlich auch in der Öffentlichkeit, was man da macht und selbst postet. Ähm, und man sollte einfach auch so ein bisschen im Argumentieren geübt sein, um dann eben auch die Gegenreaktion ein bisschen abzufangen. Genau, also das wäre so der klassische Gegenkommentar, was man machen kann. Was kann man noch machen? Man kann es natürlich auch erstmal Ignorieren, also gar nichts machen. Man kann aber auch zum Beispiel mit Satire antworten. Also das ist meist auch so etwas, was Schülerinnen und Schülern relativ nah dann ist. Das ist meist so das Zweite. Wenn ich sie frage, was kann man da machen? Das Erste ist so, oh, da beleidige ich zurück. Und das Zweite ist dann meist irgendwie mit Satire das aufzufangen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Da hat auch dieses Hates oder no Hate- oder No-Hate-Movement so ein paar GIFs und Memes, wer da so ein bisschen mit vertraut ist, die man dann so als Gegen- Entwurf im Prinzip darunter posten kann, um so einen Gegenpunkt zu setzen. Die sind meist auch so ein bisschen satirisch und amüsant äh, gemacht. Ähm, was man noch machen kann, ähm, auch wenn man mit Menschen spricht, die sehr viel davon betroffen sind, das sind eben auch vor allem YouTube-Stars, ähm, die sagen ganz oft, ja, auch selbst wenn da irgendwie tausende negative Kommentare unter meinem Posting sind, selbst einer, den nehme ich trotzdem wahr, weil manchmal denkt man ja, naja, dafür brauche ich jetzt auch nichts noch drunter schreiben. Sie sagen ganz oft, doch, das sehe ich dann schon und das ist für mich auch eine sehr positive Bestärkung, weil ich dann eben auch sehe, okay, nicht alle da draußen in diesem Netz Denken jetzt irgendwie gerade so. Weil das ist ja so ein bisschen auch die Gefahr und das, was wir versuchen auch in den Projekten den Jugendlichen immer so ein bisschen klar zu machen. Nur weil da jetzt irgendwie scheinbar 100 Leute irgendwas Negatives schreiben, heißt das nicht, dass jeder das so denkt, sondern geht immer davon aus, da gibt es eine Menge an Leute, die mitlesen und die dann vielleicht einfach auch eine Scheu haben, was Positives zu schreiben, wenn so viele was Negatives schon geschrieben haben. Wenn man nicht so viel Lust hat, da was noch Positives da reinzuschreiben, kann man auch, das haben die YouTuber auch selbst gesagt, das fand ich irgendwie ganz schön, zum Beispiel eine Privatnachricht mal schreiben und sagen, hey, ich sehe das, was auf deinem Profil gerade abgeht, finde ich doof. Allein nur das ist schon vollkommen ausreichend oder zeigt so ein bisschen ne, zu Zivilcourage im Endeffekt, um zu zeigen, nee, nicht alle äh, denken jetzt gerade irgendwie so. Ähm, genau, also das ist so die große Palette Betroffene zu unterstützen. Screenshots anfertigen ist natürlich dann, wenn es irgendwie strafrechtlich relevant ist, super wichtig, dass man Beweise sichert. Ganz schnell ist mal irgendwas wieder rausgelöscht äh, aus dem Netz. Deswegen dann frühzeitig gleich mal Screenshots machen. Ähm, und wenn man das Gefühl hat, okay, das könnte jetzt wirklich strafrechtlich relevant sein, dann kann man das ähm, zur Anzeige bringen. Ähm, das kann man mündlich, schriftlich machen, ich glaube in einigen Bundesländern inzwischen auch online. Kann man auch anonym machen und dann an die Staatsanwaltschaft oder Polizei richten. Hier habe ich nochmal ein Bild mitgebracht, was sehr, sehr oft zitiert wird von der Stiftung Warentest, die einfach mal so ein paar Sachen aufgeschrieben haben, ein paar Aussagen und die Konsequenz dazu dann daran sieht man eben auch so ein bisschen, okay, ja, doch, es, es führt schon auch zu Schadensersatzzahlungen oder Bestrafungen, das Ganze. Und hier sieht man schon auch, das ist sehr viel in diesem Volksverhetzungsparagrafen so ein bisschen angesiedelt, diese Inhalte hier. Ich würde es jetzt ungern tatsächlich direkt vorlesen wollen, aber man sieht hier mal, dass es tatsächlich auch Konsequenzen haben kann. Oder können Sie es nicht lesen, ganz hinten? Nee. was sie damit zu tun hat. Ja. Ähm, gute Frage. <lacht> <lacht> äh, was aber interessant dazu ist, ist, äh, sie haben das selbst auf ihrer Facebook-Seite gepostet und haben dafür einen riesen Shitstorm bekommen. Okay. Tatsächlich. Also da, darunter quasi fand wieder total viel Hate statt. Ähm, sie haben das aber, finde ich, ganz clever gelöst. Also sie haben halt wirklich permanent dagegen argumentiert und das versucht, wirklich auch aufzufangen. Und man muss eben aber wirklich auch sagen, dass sowas natürlich Aufwand ist und das Personal natürlich auch benötigt, da immer so drauf zu reagieren. Ja, so das das genau, die haben auch auf ihrer Website, aber fragen Sie nicht mich warum, aber direkt links zu den Behörden, wo man Strafanzeige stellen kann und so nach den einzelnen Bundesländern. Also Sie haben recht viele Informationen auch tatsächlich zu dem Thema. Ähm, genau, äh, was ich doch da anknüpfen äh, wollte, wenn wir mit Schülerinnen und Schülern dazu arbeiten, ist das auch nie so, dass wir irgendwie uns zwei Stunden hinstellen, einen Vortrag halten, wieder gehen, sondern wir arbeiten sehr, sehr handlungsorientiert zu dem Thema. Das heißt, sie sollen dann auch was produzieren. Ich zeige dann noch Beispiele ähm, und auch ihre Ergebnisse auf jeden Fall selbst veröffentlichen. Und da ist natürlich auch für uns immer so ein Punkt, sie da auch so ein bisschen zu schützen, zu gucken, okay, inwiefern können wir das dann noch moderieren, ebenfalls da drunter sich auch so etwas Ähnliches entspinnt, wie das jetzt hier in dem Fall der Fall war. Und teilweise ist es halt wirklich so, dass wir einfach die Kommentarfunktion ausstellen, auch wenn das eigentlich nicht im Sinne des im Netz agierens ist, aber einfach um die Kinder und Jugendliche da so ein bisschen zu schützen. Hier habe ich noch mal, auch wenn Sie das vielleicht jetzt nicht bis ins Letzte lesen können, noch mal so eine Verknüpfung der Konzepte mitgebracht, weil das so ein bisschen eigentlich die Basis unserer pädagogischen Arbeit ist, wenn wir zu dem Thema arbeiten. Ich habe auch am Ende noch mal eine Folie mit so verschiedenen Linktipps. Da finden Sie die Publikation, wo das einfach rauskopiert ist, auch noch mal drin. Los geht es eigentlich immer mit irgendeinem Stereotyp, also das heißt irgendeine Verallgemeinerung über eine bestimmte Gruppe. Irgendwie, keine Ahnung, blonde Frauen haben lange Beine. Punkt. Ähm, der nächste Schritt wäre dann daraus ein Vorurteil zu machen. Also wenn in irgendeiner Form ein negatives Urteil damit verbunden ist, also blonde Frauen sind dumm oder sowas, wäre dann mit einem negativen Urteil verbunden, das heißt, es ist ganz spannend, sich auch erstmal mit Stereotypen auseinanderzusetzen und das auch durchaus sehr selbstkritisch, weil ich würde mich jetzt auch nicht ausschließen, dass ich nicht auch irgendwie bestimmte Stereotypen in meinem Kopf habe, in meiner Denkweise. Ähm, genau. Und wenn man dann äh, jetzt noch mal einen Schritt weitergeht, kommt man zum, äh, zur Diskriminierung oder zum Rassismus. Ähm, Rassismus wäre dann eher so eine Sonderform äh, der Diskriminierung, ähm, wo es dann schon um eine ungerechte Behandlung auch von bestimmten Personengruppen geht. Also wenn ich jetzt sage, okay, weil blonde Frauen doof sind, stelle ich als Chef keine blonden Frauen in meinem Unternehmen ein, das wäre dann eine diskriminierende Handlung. Ähm, weiter geht es dann, jetzt kommen wir schon zum eigentlichen Thema, zum Hate Speech, das wäre dann im Prinzip eine Äußerung, die eben aufgrund von bestimmten Vorurteilen getroffen wird und sich an bestimmte Personengruppen, hatten wir ja schon gesagt, richtet und Hassverbrechen wäre dann so das allerkrasseste. Das ist dann schon ist die konkrete Handlung, die aufgrund dieser Konzepte folgen würde. Hier habe ich noch mal eine Grafik mitgebracht und damit sind wir auch schon fast am Ende meines kleinen Inputs. Ähm, und zwar ähm, haben wir hier nochmal dargestellt, und das finde ich eigentlich in dieser Darstellung ganz schön, diese verschiedenen Personengruppen, die eben ganz oft auch von Hate Speech betroffen sind. Ähm, und ähm, ich mache das meist auch in den Projekten so, dass ich die Kinder und Jugendlichen einfach mal frage, was sind denn so für Menschengruppen, wo ihr jetzt sagen würdet, die besonders oft auch von Hate Speech, von Diskriminierung betroffen sind, ähm, dann sammeln die das erstmal und in der Regel sammeln die fast alles, was wir hier auch sehen, komplett zusammen. Ähm, interessant ist auch, dass mal so kurz noch zwischen reingeschoben bei dem Thema Sexismus, das war so vor zwei Jahren, kannten Sie das noch gar nicht, den Begriff auch, inzwischen kennen das fast alle Schüler, weil es einfach auch medial momentan sehr präsent ist. Ähm, genau, und dann lassen wir diese sammeln, das ist äh, dann auch schon so eine Methodik, dass wir die sammeln lassen, ähm, und dann kommen wir ähm, zu diesen Sachen, also auch äh, diese Schimpfworte äh, lassen wir meist sammeln und Sie können sich das ja mal so angucken, vielleicht so mal nebeneinander gesehen. Ähm und da können Sie ja mal schauen, ob Ihnen das auffällt vielleicht. Wenn man sich die Worte mal genau anschaut und so diese verschiedenen Personengruppen. Ähm die Frage ist, ob, sich, dabei, ne? ob die sich zuordnen lassen. <lacht> ähm, und wenn man sich das wirklich mal auf der Zunge gehen lässt, und wir lassen das die Jugendlichen tatsächlich, wir sagen, hier nehmt euch die Schimpfworte und sortiert die mal zu, lassen sich eigentlich fast alle zusortieren. Und dann kann man, wenn man noch ein bisschen mehr Zeit hat, noch mal so einzelne Begrifflichkeiten so von ihrer Wortherkunft oder so noch mal erklären. Ähm, und... Meist bleiben dann nur noch zwei Sachen übrig, die sich hier noch nicht zusortieren lassen. Das sind einmal Tiere, also wenn man das mal so clustern würde, was aber auch so ganz interessant ist, wenn man jetzt auch so an aktuelle Debatten zum veganen Leben und gesunde Ernährung und sowas, finde ich auch ganz interessant, wie das da aufkommt. Und der zweite große Bereich lässt sich, naja, so ein bisschen vielleicht hier noch zuordnen, das sind Berufsgruppen, also sowas wie Hure oder gibt es noch was? Geht es Headnote? <lacht> Wäre dann vielleicht sowas. Ähm, genau, und das ergibt schon einen, immer eigentlich einen ganz krassen Aha-Effekt. So krass. Also das, was wir, wir Sprache benutzen, ist letzten Endes ne, in bestimmten Vorteilen oder bestimmten äh, Menschengruppen, die wir generell eben auch viel diskriminieren verankert.